Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Mann geht mit seiner Katze ins Wirtshaus. Er bestellt ein Bier und 10 Sabinen für seine Katze. Der Wirt bringt, er trinkt, die Katze isst, er bestellt noch eins, noch ein Bier, noch mal 10 Sabinen. Und er bringt wieder und die Katze isst wieder. Im dritten Mal, wer es wieder bestellt, kommt der Wirt und sagt, was hat das mit den Sabinen auf sich? Sagt der Gast. Ja, das war so, ich habe eine gute Fee getroffen. Sie hat gesagt, ich habe drei Wünsche frei. Und war alles super okay. Ich habe gesagt, ich würde gern Gesundheit haben. Hat funktioniert. Ich würde gerne Kohle haben. Hat funktioniert. Nur bei der unersättlichen Muschi hat sie sich ein bisschen verdauen. Der Montagswitz. Pois.